Mein Name ist Guido Reifenberger, ich bin Professor für Neuropathologie an der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf und leite dort das Institut für Neuropathologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf. Ja, die Neuroonkologie ist ein interdisziplinäres Fach, was sich mit der Diagnostik, mit der Behandlung und auch mit der Erforschung von Tumoren des Nervensystems beschäftigt. In der Neuroonkologie arbeiten viele Fächer miteinander zusammen. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Neurochirurgie, die Neurologie, die Onkologie, die Radiotherapie, auch Grundlagenforscher und eben auch die Neuropathologie, also das Fach, aus dem ich komme. Nun, das ist ein sehr interessantes Forschungsgebiet, das mich schon lange fasziniert. Eigentlich bin ich schon als ähm, junger Medizinstudent in das Fach äh, hineingegangen, habe meine Doktorarbeit in der, mit einem neuroonkologischen Thema äh, mich da beschäftigt und ähm, seitdem bin ich sozusagen ähm, der Neuroonkologie treu geblieben. Die Gründe sind einerseits medizinisch natürlich. Ähm, die Hirntumoren sind zwar insgesamt äh, seltene Tumoren, sie machen nur etwa so zwei bis drei Prozent aller Krebserkrankungen aus, aber ähm, leider ist ein großer Teil dieser äh, primären Tumoren des Gehirns auch bösartig und es gibt bislang da noch keine wirklich, äh, wirkliche Heilung für die Patienten, die von so einem Tumor betroffen sind. Außerdem ist es so, dass zum Beispiel im Kindesalter sind die Hirntumoren in der absoluten Häufigkeit an zweiter Stelle nach den akuten Leukämien und äh, die meisten Kinder, die an Krebs sterben, sterben tatsächlich an Hirntumoren. Insofern gibt es da noch sehr viel zu erforschen. Wir wollen sozusagen die Mechanismen besser verstehen, die zu diesem Tumorwachstum führen, um dann ganz gezielt eingreifen zu können. Ja, Translationale Forschung, da denkt man vielleicht bei dem Wort Translation, wenn man sich das englische Wort vorstellt, Translation, Übersetzung. Es geht letztendlich dabei um die Übertragung von grundlagenwissenschaftlichen Forschungsergebnissen, also Ergebnissen, die man zum Beispiel im Labor erzielt, in die klinische Anwendung, also an das Krankenbett zum, äh, zur besseren Diagnostik oder besseren Behandlung von Patienten. Ja, ich freue mich natürlich außerordentlich, den äh, Deutschen Krebspreis im äh, Forschungsgebiet Translationale Onkologische Forschung dieses Jahr zu erhalten. Das ist wirklich eine äh, außerordentlich schöne Bestätigung unserer wissenschaftlichen Arbeit in den letzten Jahren und äh, natürlich ist das auch eine Bestätigung nicht nur für mich selbst, sondern auch für mein Team und auch für die vielen Kooperationspartner, mit denen wir in den letzten Jahren diese Art von Forschung äh, erfolgreich betreiben konnten. Also ganz herzlichen Dank auch an das Team und an die Kooperationspartner. Musik Ja, konkret geht es darum, dass wir besser verstehen wollen, welche molekularbiologischen und biochemischen Veränderungen in den verschiedenen Arten von Hirntumoren äh, von Bedeutung sind und die dazu letztendlich führen, dass Zellen entstehen, die den Tumor, die dann zum Tumorwachstum führen und, äh, und letztendlich die Ursache sind für diese ähm, Krebserkrankung. Und ähm, dazu benutzen wir im Prinzip moderne Methoden. Wir suchen nach Mutationen im Erbgut der Tumorzellen und finden, wenn wir solche Mutationen finden, können wir sie auch wieder nutzen, klinischerseits, als sogenannte Biomarker. Das heißt, Marker, die für bestimmte Formen von Hirntumoren ganz spezifisch sind. Und das hilft uns zum Beispiel dann, wenn wir diese Biomarker bestimmen, also diese Mutationen nachweisen, zu einer besseren Diagnostik dieser Tumoren. Und es kann auch sehr hilfreich sein und eine Voraussetzung dafür sein, dass wir dann später den entsprechenden Patienten, bei dem wir, in dessen Tumor wir diese Veränderung nachweisen konnten, dann ganz gezielt daraufhin behandeln können. Also das ist sozusagen der Ansatz, den wir verfolgen. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, gerade auch im Bereich der Hirntumorforschung. Das ähm, führt letztendlich zu einer Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Patienten mit Hirntumoren. Ein gutes Beispiel ist hier, dass im letzten Jahr 2016 eine, äh, eine neue Klassifikation der Hirntumoren erarbeitet wurde, an der wir auch mitarbeiten äh, konnten und die äh, äh, von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, herausgegeben wurde. Und in dieser Klassifikation ist jetzt, werden jetzt erstmalig nicht nur gewebetypische ähm, Parameter oder gewebetypische Kriterien begutachtet, die man unter dem Mikroskop sich anschaut, also an Gewebeschnitten, sondern es werden jetzt auch sogenannte molekulare Biomarker, also spezifische Mutationen im Tumorgewebe, nach, nachgewiesen. Und diese werden dann anschließend kombiniert, also die mikroskopischen Befunde und die molekularpathologischen Biomarkerbestimmungen werden miteinander kombiniert in einer sogenannten integrierten Diagnose. Und das hat nun dazu geführt, dass wir wirklich äh, Tumoren wesentlich besser, wesentlich genauer einordnen können und klassifizieren können, was wiederum dem Patienten unmittelbar zugutekommt, weil dann eben dieser Patient zielgenauer äh, auf seinen, seinen eigenen Tumor hin behandelt werden kann. Und das ist, glaube ich, eine ähm, sehr gute Entwicklung gewesen. Diese Klassifikation wird inzwischen weltweit Eingesetzt. Zusätzlich zu dieser Verbesserung äh, der Klassifikation von äh, Tumoren des zentralen Nervensystems äh, gibt es inzwischen auch Biomarker, die uns helfen, die individuelle Prognose des einzelnen Patienten besser vorherzusagen, also wie er auf die Therapie auch ansprechen wird. Und wir haben inzwischen äh, auch bestimmte Biomarker, man nennt die prädiktive Biomarker, die uns dann tatsächlich helfen im einzelnen Patienten eine Therapieentscheidung durchzuführen. Also zum Beispiel, ob der Patient eher von einer Strahlentherapie oder von einer Chemotherapie profitiert, wenn er einen Tumor hat, in dem ein bestimmter Biomarker vorhanden ist oder nicht. Also das sind, denke ich, ganz erhebliche Fortschritte in der Diagnostik, in der Vorhersage der Prognose, aber auch in der spezifischen, gezielteren Therapie von Patienten mit Hirntumoren. Allerdings muss man auch sagen, dass es ähm, ähm, nach wie vor für viele dieser bösartigen Hirntumoren auch noch keine wirklich ähm, durchschlagende Therapie in dem Sinne gibt, dass man ähm, die Patienten heilen kann. Hier gibt es also in der Tat noch äh, sehr viel Forschungsbedarf. Es gibt erste Fortschritte, dass es auch ganz gezielte Ansätze gibt, die auf solchen molekularen Veränderungen basieren, die tatsächlich eine Verlängerung des Überlebens der Patienten dann auch ähm, bedingen können. Ähm, aber hier wollen wir auch in Zukunft dann noch weiter forschen, um das Feld dann auch weiter voranzubringen.